Ja, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Klauser, ähm, ich habe... Ähm vor eineinhalb Jahren in Innsbruck äh, auf der Jahrestagung der Deutschsprachigen Arbeitsgemeinschaft für Handchirurgie über ganz früh Erfahrungen äh, berichtet. Ähm, da hatte ich ähm, gerade mal sechs Monatser Ergebnisse unter diesem äh, unter diesem Titel über die Schraube, zu der ich jetzt nichts mehr sage. Das hat Herr Klauser, äh, denke ich, schon in aller Ausführlichkeit äh, getan und habe dort damals solche Bilder gezeigt, wo man diese Aufhellungsphänomene auch noch mal sehr äh, genau sieht. Und äh, das ist dort auch kontrovers diskutiert äh, worden, Natur, äh, naturgemäß. Und ich habe meinen Vortrag mit diesem Bild äh, mit dem Zitat von Karl Valentin abgeschlossen. Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Wir sind in der Zukunft. Ich habe diese Patienten mittlerweile zwei, Monate, zwei Jahre nach beobachten können. Und ich kann sagen, auch über diesen Zeitraum gab es keine klinischen Auffälligkeiten und alle Frakturen sind mit einem guten funktionellen Ergebnis knöchern konsolidiert. Äh, gute Beweglichkeiten, äh, guter mayo Risk score äh, eigentlich genau das, was man sich als, äh, als Operateur wünscht. Und jetzt ist die Frage, ist dort irgendein Wunder passiert? Äh, ist es Zufall ähm, oder äh, hat es tatsächlich was mit dem zu tun, was, äh, was wir in der Behandlung gemacht haben? Letzten Endes, das Prinzip der Schraube ist äh, basiert auf, auf der Herbert-Schraube. Äh, wir haben schon gehört. Timothy Herbert hat die 82 entwickelt, 84 publiziert. Und 1987 dann letzten Endes in einem größeren Rollout, wenn man so will, auf den, auf den Markt gebracht. Und schon 1992 gab es dann zehn Jahresergebnisse und die waren... Äh, relativ äh, positiv und wir alle wissen, dass ab diesem Zeitpunkt, ab den frühen 90er Jahren, äh, die Herbert-Schraube dann die Versorgung der scafid letzten Endes revolutioniert hat äh, und heute äh, sicher Standardimplantat äh, bei der Versorgung von äh, scafid ist. Schon Herbert hat 1990 in seiner äh, Monographie The Fractured Scaffold geschrieben, dass er davon ausgeht, äh, dass in äh, der Zukunft irgendwann mal biodegradierbare Implantate entwickelt äh, werden, wobei er sich nicht sicher ist, äh, ob es denn tatsächlich Vorteile äh, bringen wird oder nicht. Ähm, wenn man eine optimal platzierte Titanschraube sieht, die, die Fraktur gut verheilt ist, die Schraube komplett im Knochen ist, dann ist der Vorteil vielleicht marginal oder mag marginal erscheinen. Das Thema Implantatentfernung spielt bei der fraktur in der Regel keine Rolle oder sollte keine Rolle spielen, aber wir alle kennen Fälle wie diese hier äh, aus unserer äh, Praxis, wo die Patienten dann über überstehende Schraubenköpfe oder Schraubenende dann doch ähm, Probleme haben ähm, oder wo dann äh, bei einer Pseudarthrose äh, beispielsweise der Schraubenkopf äh, dann am Radius an der Gelenkfläche äh, irritiert und dort sekundär Schaden anrichtet. Und das ist der Grund oder war der Grund für mich, äh, mich mit diesem Implantat zu beschäftigen. Und in der Anwendung kann man äh, letzten Endes sagen, äh, es ist im Wesentlichen eine gewohnte Technik, ein gewohntes Setup im OP. Äh, man muss bohren, äh, man braucht die Kopfrahmfräse, äh, dass das Arbeiten äh, exakt erfolgen muss äh, und das Schraubenhandling exakt erfolgen muss, haben wir schon gehört. Aber auch das ist, glaube ich, nichts, was speziell für die Magnesiumschraube gilt, sondern ähm, ich glaube, das sollte man mit allen Implantaten äh, machen, dass man exakt und sorgsam mit diesen Im Implantaten äh, umgeht geht. Ähm, interoperativ kann man das Problemlos durchleuchten und eine in situ Schraubenbearbeitung habe ich mal äh, hierher geschrieben, ist möglich. Äh, eingeklammert. Ähm, ich habe es einmal gemacht, wo ich einfach bei einem proximalen äh, Scafuitpol äh, die Schraube nicht mehr weiter eindrehen wollte, äh, weil sie die Fraktur gerade erfasst hat und dann ähm, habe ich diesen, äh, diese Schraube abgezwickt, was aber sicherlich nicht in die Standardgebrauchsanweisung gehört. Ähm, das Sieb äh, ist ein Instrumentarium, so wie wir es alle kennen, äh, Bohrer, äh, Drähte, Längenmess, äh, Schraubenzieher, Kopfraumfräse. Also auch da nichts, was, ähm, äh, womit man sich lange anfreunden müsste. Ähm, die OP-Technik, äh, die ich verwende, äh, habe ich hier mal so als äh, kleine äh, Bildabfolge äh, gezeigt. Erst Identifizierung des äh, Eintrittspunkts, dann Vorbohren eines äh, Bohrdrahts der in mehreren Ebenen kontrolliert wird, dann der Länge und anschließend bohre ich, wenn ich von, von Retrograd herkomme, den Bohrdraht in den distalen Radius, wenn ich von Antigrad herkomme, bohre ich den Bohrdraht in das Trapezium, einfach um ein Luxieren des Bohrdrahtes beim Überbohren dann zu verhindern. Dann wird dieser Bohrdraht über Bord, die Kopfrahmenfräse äh, angewendet und dann hier kann man schon erkennen, die Schraube äh, letzten Endes über den äh, Bohrdraht äh, implantiert. Anschließend dann die ganz normale Durchleuchtungskontrolle und die Kinematographie äh, und dann hat man, äh, eigentlich denkt man sich als Operateur ein schönes Ergebnis und ist dann mit solchen Befunden konfrontiert. Äh, wie Sie den hier lesen können, Zustand nach Fraktur mit regelrecht einliegender Herbert-Schraube, ungewöhnliche Gasansammlung im distalen Scaphoidpol und in den angrenzenden Weichteilen, Klinik? Entzündungszeichen. Ähm, der Befund ist erstmal alarmierend für denjenigen, der nicht darüber informiert ist, aber auf der anderen Seite hat es der äh, Kollege dort auch relativ schön ausgedrückt, er sagt nämlich nicht, dort ist eine Osteolyse, sondern er beschreibt eigentlich äh, diese Phänomene äh, ganz gut. Wir haben schon darüber gesprochen und wir hatten gerade schon den Beitrag, die Frage, hat das was mit Wasserstoff zu tun? Das ist das, was chemisch mit der Magnesiumschraube passiert. Und diese... Gasbildung kann man auch im Ultraschall sehr schön sehen. Das ist ein Patient, bei dem ich eine Schraube im Bereich des der Zwischengliedbasis eines Fingers eingesetzt habe. Sie sehen hier den Finger quergeschnitten. Hier oben werden die Beugesehnen und sie sehen, wie hier solche echoreichen Bläschen zur Darstellung kommen. Die kann man im Ultraschall tatsächlich auch volatil sehen. Im Übrigen muss man ganz klar sagen, hat man aber relativ wenige Artefakte. Sie sehen hier mal äh, eine Gegenüberstellung CT nach einer Titanschraube, CT nach einer, äh, nach einer Magnesiumschraube und Sie können sehen, dass die, die Trabekelstruktur äh, bei der Magnesiumschraube sogar sehr viel schöner äh, letzten Endes zu sehen ist, wenn diese Aufhellungsphänomene erstmal äh, weg sind. Sind es Osteolysen? Die Frage hat man jetzt schon mehrfach äh, gestellt. Der Befund, der mich davon überzeugt hat, dass es keine sind, war dieser Patient, den ich versorgt habe. Auf die Versorgung möchte ich jetzt hier gar nicht eingehen, aber auch da sieht man nochmal das, was wir schon mehrfach jetzt gesehen haben. Diese Aufhellungsphänomene, diese radiologischen Phänomene treten auch außerhalb des Knochens, außerhalb ähm, im Gelenkspalt beispielsweise auf in den Weichteilen. Insofern war für mich zu diesem Zeitpunkt klar, es können keine Osteolysen sein. Hier der Vollständigkeit halber das Ausheilungsergebnis von diesem Patienten. Ich möchte Ihnen jetzt einen Fall einmal komplett darstellen. Eine Scaphoidfraktur, klassifiziert als B2-Fraktur, die ich... Die OP-Indikation, glaube ich, ist unstrittig und aufgrund dieses relativ weit proximalen gelegenen Frakturspalts für mich die Indikation, den Patienten von streckseitig zu versorgen. Sie sehen hier das Versorgungsbild, das Implantat einliegend und dann auch die Kinematografie. In der postoperativen Kontrolle wenige, wenig Aufhellungsphänomene, wie es zu erwarten war, unmittelbar postoperativ. In der Computertomographie sehen wir dann die bekannten Phänomene schon. Die Stellung des Kafuids ist okay. Nach vier Wochen Zunahme dieser Phänomene, nach acht Wochen deutliche Zunahme dieser Phänomene, die jetzt auch nochmal stärker herauskommen, weil eine gewisse Inaktivitätsosteoporose auftritt. Und nach sechs Monaten Rückgang dieser Phänomene und Sie sehen, wie die Trabekelstruktur des kambeins hier wieder zu sehen ist. Und nach 14 Monaten, ich vergröße das gleich nochmal heraus, sehen Sie, das nach acht Wochen, das nach 14 Monaten, das Implantat noch zu erkennen, wobei sich die Frage stellt, ist es noch das Implantat oder ist es eher nur noch ein Abdruck in der Knochenstruktur. Aber das, was vorher aufgehellt war, wunderschöner trabekulärer Knochen. Meine, mein Resümee ist ganz ähnlich wie das meiner Vorredner. Es gibt keine wesentlichen Unterschiede in der operativen Technik. Es gibt keine klinischen Auffälligkeiten, zumindest keine, die ich erkennen hätte können. Es gibt keine wesentlichen zeitlichen Unterschiede. Und dieses Bild hatte ich damals in Innsbruck auch schon bei meinem Vortrag. Und ich habe jetzt dieses, diese Aussage, dass es klinisch irrelevant zu sein scheint, gestrichen und durch ein sind ersetzt. Meine Erfahrungen ähm, waren so positiv, dass ich sogar übergegangen bin, Pseudarthrosen äh, jetzt mit dieser Schraube zu versorgen, ähm, weil gerade bei dem proximalen denke ich mir bietet die Schraube noch äh, einen weiteren Vorteil. Äh, Sie kennen äh, diese äh, Sequenzen von äh, von Pseudarthrosenversorgungen, wo man dann immer äh, bippert, heilt, heilt nicht ähm, und ähm, ein Vorteil, den man bei einem bioresorbierbaren Implantat hat, ist ganz einfach der, bei einem Titanimplantat habe ich ähm, äh, gerade am, am proximalen Kern beim Pol letzten Endes ein Drittel äh, der Fläche, die heilen soll, durch mein Titanimplantat besetzt. Das heißt, dort wird keine Heilung stattfinden. Ähm, bei dem Biodegradierbaren Implantat kann ich Heilung äh, in, dem kompletten, in der kompletten Zirkumferenz äh, erwarten. Das heißt, ich habe da einfach eine andere äh, Biologie in der Knochenbruchheilung. Und ähm, äh, unter diesem Aspekt können Sie hier die komplette Serie jetzt dieser äh, ersten Scafoid-Pseudatrosenversorgung äh, sehen, die ich durchgeführt habe, äh, wieder mit den bekannten Phänomenen, aber Sie sehen auch nach sechs Monaten wunderschön durchbaut und trabikulärer Knochen. Ich darf zum Schluss kommen und darf sozusagen als Take-Home-Message mitgeben, was muss man wissen. Es gibt keine wesentlichen Unterschiede hinsichtlich Indikation, das habe ich bewusst unterstrichen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass man einem neuen Implantat nicht Dinge aufbürden darf, die das Implantat vom Grundsatz her nicht, nicht erledigen kann. Also die Indikation muss, denke ich, stimmen. OP-Setup und die OP-Technik ist grundlegend nicht anders. Auch die Nachbehandlung ist nicht anders. Von der OP-Technik, man muss bohren, man braucht eine Kopfraumfräse. Es ist ein exaktes Arbeiten erforderlich. Und diese temporären Aufhellungsphänomene sind klinisch irrelevant, haben wir mehrfach gehört und müssen von den bekannten Umgebungsaufhellungsphänomenen unterschieden werden. Und deshalb ist ganz wichtig aus meiner Sicht noch der letzte Punkt, man muss den Patienten und das Umfeld informieren. Umfeld heißt auch die Radiologen, die Hausärzte, die Kollegen, die den Patienten in die Hände bekommen können, dass die eben nicht erschrecken, wenn sie so einen Befund haben, sondern dass der Patient sagt, nee, nee weiß ich schon, mein Operateur hat mir schon erzählt, so wird es sein. Vielen Dank.